Der Zuckerkonsum fällt unter den Namen, die Dosis macht das Gift. Wir beide schauen uns heute zusammen an, was passiert genau im Körper beim Zuckerkonsum und welche Krankheiten können sich durch Studien belegt bei so und so viel Gramm Zuckerzufuhr schon bilden. Bevor wir starten, haut noch schnell einen Daumen nach oben raus und schreibt eure Themenwünsche in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar, danke für den Support und los geht's. Zucker wirkt auf den Körper wie eine Art Droge, er macht fast süchtig. Alles, nachdem wir uns temporär besser fühlen, kann süchtig machen. Das Belohnungszentrum im Hirn wird dabei angesprochen und Dopamin ausgeschüttet. Das ist von der Evolution so gesteuert, denn der Körper schmeckt, dass etwas hochkalorisch ist. Süßes ist so gut wie immer hochkalorisch. Das ist auch gleichzeitig arterhaltend, denn man verhungert nicht. Das größte Ziel deines Körpers ist, nicht viele Muskeln zu haben oder klug zu sein, ganz im Gegenteil. Ihm geht es nur darum, genug Nahrung zu haben und sich fortzupflanzen. Diese Tatsache werden durch die Jahrhunderte indoktrinierte Sozialisation zwar so gut es geht unterdrückt, schlummern aber immer noch in uns und das wird sich auch nicht so schnell ändern in den nächsten Jahren, denn das hat unser Verhalten Millionen von Jahren quasi bestimmt und uns am Leben gehalten. Grundsätzlich würde niemand etwas essen, wovon man weiß, dass es jemanden krank macht oder tötet. Dies muss von Trieben gesteuert sein, denn niemand würde sich selbst sowas einfach antun. Das gleiche gilt übrigens auch für das Rauchen. Danach fühlt man sich besser. Obwohl es einen umbringt, blendet man dies aus. Oder eben Drogen. Daher ist Zucker eine Art legale Droge als weißes Pulver. Diese Scheindroge bringt jährlich deutlich mehr Menschen um als jede Droge zusammen auf dem Planeten. Das spielt Profiteure natürlich in die Karten. Wie wir wissen, lebt die Pharmaindustrie nicht von gesunden Menschen und auch nicht von Toten. Die Wirkung von Zucker hängt davon ab, welcher Zucker es ist und in welcher Menge, sowie wie oft am Tag konsumiert man ihn. Dazu den Beitrag Diabetes als lukrative Volkskrankheit. In der modernen Konsumgesellschaft ist Diabetes Typ 2 zu Volkskrankheit geworden. Die Labore entwickeln immer teurere, aber nicht unbedingt wirksamere Medikamente. Die Gesundheitsbehörden sind ohnmächtig. Das solltet ihr euch unbedingt mal ansehen, denn du bezahlst es mit deinen Steuergeldern, beziehungsweise ich auch. Dass teure, aber nicht bessere Medikamente ständig rausgebracht werden. Denn das Dogma des einst so unanfechtbaren Unternehmens, der Pharma-Riese, gerät immer mehr in Verrufung. Doch um das zu sehen, muss man Selbstdenker sein und nicht nur Gehörloyal sein. Im Prinzip läuft ein Großteil unseres Körpers auf tatsächlich Zucker, genauer genommen Glucose. Das ist ein Zuckermolekül, ein einzelnes. Wieso macht uns Zucker jetzt krank, obwohl unsere Blutzellen, die Erythrozyten, die 99% aller Blutzellen ausmachen und das Hirn es primär nutzt, die Antwort liegt in der Darreichungsform. Der Körper baut sich seine eigenen Glukosemoleküle durch Enzyme aus der Nahrung, in seinem eigenen Tempo, wie es für ihn gesund ist. Man kann es vergleichen mit einem Staudamm. Dort fließt so viel Wasser durch, dass es gesund ist und damit Energie generiert werden kann. Würde die komplette Wassermenge aber auf einmal über den Damm laufen, wird prozentual auf die Wassermenge sehr wenig nützliche Energie erzeugt und eher Schaden generiert. Der Blutzuckerspiegel ist dabei entscheidend, wie stark er ansteigt pro Zeiteinheit. Vergleicht man den Konsum von komplexen Kohlenhydraten, das bedeutet einzelne Zuckermoleküle, also Glucose, die aneinander geheftet ist, diese Kette nennt man auch Stärke bei den Pflanzen, mit Einfachzuckern und Zweifachzuckern, zum Beispiel aus Süßigkeiten, dann fällt auf, dass der Blutzucker nach dem Konsum von komplexen Kohlenhydraten deutlich weniger stark ansteigt. Das hat folgende Gründe. Der Körper kann nur einfach Zucker absorbieren über sogenannte Bluttransporter oder SGLT-Symporter. Daher muss der Körper diese komplexen Kohlenhydrate erstmal spalten und das beansprucht Zeit. Daher steigt der Blutzuckerspiegel deutlich langsamer. Was das für Vorteile hat bzw. Nachteile hat, dazu gleich mehr. Ein zweiter Faktor sind die Ballaststoffe. Denn sonst kann man natürlich sagen, dass Früchte, die viele Einfach- und Zweifachzucker beinhalten, nicht gut für uns sind. Das zeigen die Studien aber nicht. Die Tugend der Früchte wird aber dadurch aufrechterhalten, da sie Faserstoffe oder Ballaststoffe generieren. Diese können wir nur je nach Darmbeschaffenheit zu 10% Prozent Verstoffwechseln. Der Großteil wird im Dickdarm fermentiert von unseren Darmbakterien und diese stellen daraus kurzkettige Fettsäuren her, die Nahrung für gute Bakterien darstellt. Wir auch einen ungünstigen pH-Wert schaffen für krankmachende Darmbakterien. Daher der Name auch Milchsäurebakterien und das Sauerkraut. Doch was ist so schlimm an einem hohen Blutzuckerspiegel? Erstens kann es zu Diabetes Typ 2 führen. Nicht zu verwechseln mit Diabetes Typ 1. Diese beiden Krankheiten sind divergent, denn Typ 1 ist eine Darmerkrankung, die in einer Autoimmunerkrankung mündet. Da Partikel aus dem durchlässigen Darm, auch Likigat genannt, in die Blutbahn gelangen und der Körper diese natürlich bekämpft, daher nur einzelne Aminosäuren kennt oder körpereigene Proteine oder Peptide, werden größere Partikel absorbiert ins Blut aus dem Darm und haben diese Ähnlichkeit mit körpereigenen Strukturen aufgrund der Aminosäurenabfolge denn Proteine oder Peptide bestehen aus vielen Aminosäuren, dann kann der Körper zum Beispiel die Beta-Zellen, der Bauchspeicheldrüse, wo Insulin produziert wird, nicht unterscheiden von den Partikeln, die aus dem Darm ins Blut kommen und den Bauchspeicheldrüsenzellen. So entsteht die Autoimmunkrankheit oder auch Diabetes Typ 1, denn der Körper greift dann seine eigenen Zellen an. Es kann aber auch rein genetisch bedingt sein, dies nennt man auch Disposition in der Medizin. Da ist Typ 1 Diabetes eine Insulinmangelkrankheit, da das Immunsystem immer weiter den endokrinen Teil der Bauchspeicheldrüse zerstört, bis diese irgendwann kein Insulin mehr produzieren kann. Die Folgen sind hohe Blutzuckerwerte, da Insulin als Hormon den Zucker im Blut senkt. Bei Abwesenheit bleibt er pathologisch erhöht. Diabetes Typ 2 ist, ist hingegen eine Stoffwechselerkrankung, wodurch Fehlernährung von zu viel Zucker ständig und in großen Mengen Insulin ausgeschüttet wird. Dies führt dazu, dass die Rezeptoren für das Insulin sich an die ständige Insulinkonzentration im Blut gewöhnen und das Insulin nicht mehr suffizient wirkt. Daher wird dann noch mehr Insulin produziert, was in einem Teufelskreis endet. Denn das führt weiter zu Resistenzen. Daher ist Typ 2 Diabetes eine Insulinüberschusserkrankung. Diese kann im Endstadium aber auch dazu führen, dass die Bauchspeicheldrüse so erschöpft ist, dass sie gar kein Insulin mehr. Terminal produziert, also ähnlich wie beim Typ 1 Diabetes. Der Körper hat von Natur aus Mechanismen, dass der Blutzucker in einem bestimmten Range von ca. 70 bis 120 Milligramm pro Deziliter, also 10 Liter, genau genommen 100 Milliliter bleibt. Das Hormon Insulin aus der Bauchspeicheldrüse, genau genommen den Beta-Zellen der Langerhans-Inseln, das sind endokrine Zellansammlungen, die Hormone in das Innere des Körpers sezernieren. Insulin sorgt dafür, dass der Blutzucker immer kontrolliert bleibt und nicht zu stark ansteigt. Haben wir gerade gelernt. Insulin öffnet die Zuckertransporter, Glut, in der Zelle, das heißt, isst du viel, was deinen Blutzucker steigen lässt, wird viel Insulin produziert proportional. Unser Körper kennt von Natur aus aber keine raffinierten Lebensmittel wie isolierten Zucker, da er ihn vorher von Millionen von Jahren nicht bekommen hat. Daher passiert folgendes. Wenn man isolierten Zucker zu sich nimmt, der Zucker wird direkt aufgenommen, da keine Ballaststoffe und keine langen Glukoseketten vorhanden sind, die erst gespalten werden müssen. Der Blutzucker schießt in die Höhe, der Körper bekommt Panik und Stress, sodass er in großen Mengen Insulin ausschüttet, welches dann den Zucker aus dem Blut in die Zellen befördert. Dann kommt aber nicht via Stärke nach und nach immer mehr einzelne Zuckermoleküle ins Blut, denn die einzelnen Zuckermoleküle haben so eine große Oberfläche, dass sie direkt alle auf einmal aufgenommen werden. Jetzt ist der Zucker schnell in den Zellen, es kommt aber nicht mehr nach. Und das Insulin ist immer noch hochkonzentriert präsent, welches den Zucker immer weiter in die Zellen befördert aus dem Blut. Es kommt fatalerweise zu einem rapiden Blutzuckerabfall. Das heißt zu einem Sinken, der dann zu Stress im Körper führt und zum Zittern, Konzentrationsschwierigkeiten und Cortisolausschüttungen aus der Nebennierenrinde, also ein Stresshormon. Also, Punkt 1. Warum ist es so schlimm, hohe Blutzuckerwerte zu haben? Man wird Resistenz gegen Insulin und es wirkt nicht mehr. Man manifestiert ein Diabetes Typ 2. Punkt Nummer 2. Weiter sind hohe Insulinwerte laut Studien auch mit einem höheren Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko wie einer schnelleren Alterung assoziiert. Nummer 3. Warum Zucker so schädlich ist. Es führt zur Bildung von AGEs, Advanced Location and Products. Das hört sich kompliziert an, ist aber nichts weiter als Zucker, der sich an Aminosäuren im Blut heftet. Je mehr Zucker man im Blut hat, proportional desto häufiger passiert diese Verzuckerung. Diese AGEs sind ebenfalls mit einem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko assoziiert. Ursache Nummer 4. Es kann zu einem Alpha-Liponsäure-Mangel kommen. Alpha-Liponsäure ist ein wasser- wie auch fettlösliches Antioxidant, welches vom Körper selbst gebildet wird. So wie Insulin. Auch dieses kann bei unkontrolliertem Zuckerkonsum in die Depletion getrieben werden, also erschöpfen. Das hat fatale Folgen für den Körper. Primär, wie schon gesagt, verliert der Körper einen erheblichen Teil antioxidativer Kraft, da es das einzige Antioxidant ist, welches Fett wie auch wasserlöslich im Körper ist und damit in jedem Kompartiment wirken kann und Sauerstoffradikale neutralisieren kann, eben da, wo die Alpha-Liponsäure gebraucht wird. Zweitens ist Alpha-Liponsäure wichtig, damit der Zucker, der in die Zelle gelangt, dann weiter in zehn Schritten in der Glykolyse, zu Pyruvat umgewandelt wird, ein Zucker Zwischenprodukt. Dieses muss dann zu Acetyl-CoA umgewandelt werden, damit es dann erst in die Kraftwerke unserer Zelle, den Mitochondrien, eingeschleust werden kann. Also nochmal ganz kurz: Den Zucker, den die Zelle aufnimmt, dieser muss umgewandelt werden, mit Hilfe von der Alpha-Liponsäure, eine Art aufgearbeitet werden wie ein Paket verpackt werden, damit dieser dann als Acetyl-CoA in die Kraftwerke erst hinein kann und daraus dann wirklich Energie generiert werden kann, in Form von ATP, dem universellen Energieträger bei uns im Körper. Das ist das, wenn aus Kohlenraten und Fett wirklich Energie wird, ATP. Nicht Zucker oder Fett liefert uns Energie, sondern ATP, welches aus jedem gebildet wird. Fehlt also deine Alpha-Liponsäure, wird unser Körper keine Energie mehr in dem Maße, wie er braucht, generieren können aus dem Nahrungszucker. Das Problem ist jetzt, der Körper braucht aber Energie. Also wird er den Zucker nicht in die Kraftwerke mit Sauerstoff verbrennen lassen, sondern ohne die Kraftwerke und ohne Sauerstoff, also anaerob. Das Gegenteil wäre aerob mit Sauerstoff. So gewinnt übrigens auch Krebsenergie anaerob ohne Sauerstoff ineffizient genau genommen. Bei dieser rudimentären Art der Energiegewinnung, wie es teilweise Bakterien tun, entsteht aber 16 mal weniger ATP, also Energie, als wenn es durch die Kraftwerke mit Sauerstoff passiert. Als Nebenprodukt entsteht das Anion der Milchsäure Laktat. Dies kann schwere Folgen haben, da es das primäre Nahrungsmittel von Krebszellen ist, nicht der Zucker direkt und es führt zu Übersäuerung. Dies kann in einer Laktatazidose enden, die sogar im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Dies ist aber wirklich in Ausnahmefällen. Ein Alpha-Liponsäuremangel führt aber auch noch zu guter Letzt zu einer gestörten Entgiftung, da die Alpha-Liponsäure Schwermetalle bindet, bei uns im Körper und überall. Wichtig, die ganzen Mittel wie Ziolite, Chlorella und so weiter tun dies nur im Darm sehr begrenzt. Dies ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was Alpha-Liponsäure oder Glutathion kann und leistet bei uns im Körper. Was sagen die Studien, wie viel Zucker ist noch okay? Schaut man sich diese Metaanalyse an aus dem Jahre 2015 aus dem BMJ mit dem Titel Konsum von zuckergesüßten Getränken, künstlich gesüßten Getränken und Fruchtsäften und Inzidenz von Diabetes Typ 2. Systematische Überprüfung, Metanalyse und Schätzung des der Bevölkerung zu rechnen. Anteils. Wenn man sich das genau anzieht, dann kann man sagen, bei bereits ca. 250 ml eines Softdrinks pro Tag erhöht sich dein Diabetesrisiko um ca. 11%. Jetzt kann man sagen, ja gut, klingt ja nicht so viel. Rechnet man dies aber mal runter, dass nur ca. 10% in den Getränken Zucker ist, z.B. bei Cola, dann reichen 25 Gramm Zucker am Tag das erreicht man schon mit nur einem Riegel, denn ein Maß hat sogar 32 Gramm Zucker. Bei einer Dose Cola wäre man schon bei 37 Gramm Zucker. Also auch nicht mal eine Dose. Drei Prinzenrollenkekse sind schon drüber. Also ihr seht, man schreitet ziemlich schnell an diese Grenze für raffinierten Zucker. Wenn zehn Leute jeden Tag eine Cola-Dose trinken, bekommen zwei davon Diabetes. Oder eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Cola-Studien basiert damit. Seine Toleranz für diese Werte kann man erhöhen, wenn man diesen Zucker schnell verbrennt, zum Beispiel bei Sportlern, die einen nicht allzu hohen Körperverderteil haben. Dort liegt die Grenze etwas höher. In der Studie wurde ebenfalls betont, dass diese Prozente an Diabetesrisiko für den Zuckerkonsum unabhängig für Normal- wie auch Übergewichtige gilt, das heißt für beide, und dass synthetische Süßstoffe oder Fruchtsäfte keine gute Alternative sind. Aber nicht nur körperlich ruiniert uns isolierter Zucker schon ab 25 Gramm pro Tag, sondern eben auch psychisch bezogen auf Depressionen. Dort gibt es ebenfalls eine Meta-Analyse zu den Grammzahlen von Zucker, die proportional verlaufen zum Depressionsrisiko. Tatsächlich beginnt hier die Kurve ebenfalls bei ca. ab 20 Gramm Zucker. Und dies steigt dann auf 160 Gramm pro Tag, wo es schon an die 50% Steigung kommt, eine Depression zu manifestieren. Abschließend kann man sagen, dass Zucker nicht nur körperliche, sondern auch geistige Schäden hinterlässt. Danke für die Aufmerksamkeit. Unterstützen könnt ihr mich auf puracell.de, Wenn ihr Wert auf unabhängig laborgeprüfte, wissenschaftlich konzipierte Nahrungsergänzungsmittel, Pflegeprodukte wie auch Lebensmittel legt, danke für deinen Support und bis gleich auf purazell.de.